Das ist die Firma Fuchs. Paul Fuchs führt einen kleineren Betrieb. Wie viele kleinere und mittlere Firmen sucht das Unternehmen Mitarbeiter. Paul Fuchs hat schon vieles unternommen und ausprobiert. Er hat in teure Anzeigen investiert, bunte Flyer verteilen lassen und er hat bereits viele Freunde und Bekannte angesprochen. Dabei hat er nicht einmal hohe Ansprüche. Und trotzdem findet er keine Bewerber. Es muss doch noch andere Wege und Chancen geben. Denn immerhin, so hat er gehört, sind über 50 der Arbeitnehmer eher unzufrieden mit ihrem Job. Und deshalb durchaus wechselbereit, wenn das richtige Angebot kommt. Doch was kann er tun? Wie kann er diese Menschen finden und sie professionell ansprechen? Genau das kann RegioJobNet für ihn tun. Bei RegioJobNet ist man spezialisiert auf kleinere und mittlere Unternehmen in Handwerk und Gewerbe. Weil man dort bewusst viele Dinge anders macht als bisher, ergeben sich neue Chancen. Und so können passende Bewerber für sein Unternehmen gefunden werden. Natürlich ist das keine Garantie, das weiß Paul Fuchs. Doch das Konzept motiviert ihn weiterzusuchen und seine Aktivitäten in der Personalsuche neu auszurichten. Und weil er genau wissen möchte, was RegioJob.net speziell für ihn tun kann, nimmt er Kontakt auf. Deshalb ist er Unternehmer. RegioJob.net Jetzt anrufen oder gleich klicken.